Musik und Ton machen zusammen 50% einer Filmproduktion aus. Deshalb bin ich sehr froh, dass jetzt neben mir Norbert Merl sitzt, der für das verrückteste Ende der Welt sowohl die Musik als auch den Ton beisteuern wird. Norbert, ich muss dir jetzt fragen, äh, du warst schon bei Space, du hast dafür verantwortlich, du warst, du bist da Monate gesessen, es war wirklich ein harter Schöpf, warum tust du das nochmal an? Und wieder sind wir bei dem Problem, hinter der Kamera ist es einfach wirklich, wirklich schwer,